Heute was für Kartenfreunde. Ich bin beim Dienst UMAP. Das ist ein Kartendienst auf der Basis von OpenStreetMap und damit kann ich sehr anschauliche Karten erstellen. Diese Karte kann ich mit den Schülern teilen und die können dann kollaborativ an dieser Karte weiterarbeiten. Eine Karte zu erstellen ist recht einfach, wenn man weiß, wie es geht. Ich gehe dazu hier auf Erstelle eine Karte. Dann hat man hier schon eine Ansicht, die man auch von anderen Kartendiensten kennt. Also ich kann hier reinzoomen und auch wieder rauszoomen. Und auch hier habe ich eine Suchfunktion. Als erstes möchte ich aber einen Namen vergeben für diese Karte. Das mache ich hier oben links. Und gehe dann auf Speichern. So, damit ist diese Karte erstellt und die Karte hat einen Namen. Ich habe hier natürlich ganz viele Möglichkeiten der Kartendarstellung. Über die Hintergrundkarte kann ich hier also mein gewünschtes Kartenbild auswählen. Dann suche ich mal nach einem Ort. Und zwar mal nach der Kaiserburg. So, wenn dieser Ort in der Karte verzeichnet ist, dann erscheint er hier in der Liste und dann kann ich hier hineinzoomen. Da haben wir hier das Burggelände, Und auch hier an den Marker setzen. Ja, dann wird er automatisch hier an die richtige Stelle gesetzt. Man sieht hier auch schon die, die Eigenschaften für. Für diesen Marker werden dann auch schon hier ausgefüllt. Also ist die Kaiserburg, könnte ich aber noch verändern. Und ich kann hier eine Beschreibung hinzufügen. Wenn ich hier auf das Fragezeichen klicke, dann sehe ich, was da alles möglich ist. Also ich kann Kursiv schreiben, ich kann Fett schreiben. Ich kann zum Beispiel einen Link eingeben. Das mache ich dann vielleicht mal. Ich kann dann hier schließen und dann auf Speichern gehen. Dann mache ich hier Bearbeiten, Deaktivieren und dann kann ich mir hier den Marker anschauen. Wenn ich da gehe, sehe ich dann das, was hier in der Beschreibung eingegeben worden ist. Die Schüler können es dann ganz genauso machen mit diesen Markern, wenn ich diese Karte freigegeben habe. Das mache ich mal. Ich klicke hier auf dieses Schlüsselsymbol. Ich gehe bei Wer darf bearbeiten auf Jeder kann bearbeiten. Wer darf betrachten auf Jeder mit Link. Und gehe auf Speichern. Ich kopiere meinen Link von der Seite und öffne die Seite in einen privaten Browser-Tab, damit ich nicht angemeldet bin. Ich suggeriere also, dass ich ein nicht angemeldeter Benutzer bin. Und ja, man, man sieht schon, die Karte öffnet jetzt irgendwo anders. Ich sehe hier zwar meinen Marker, da muss ich dann aber hier rüber gehen und dann hineinzoomen. Das heißt, ich muss bei meiner Karte noch festlegen, wo diese Kartenansicht starten soll. Das heißt, ich schließe diesen Tab mal wieder, lege dann die Kartenansicht so fest, wie sie haben möchte. Zum Beispiel so soll sie starten und dann klicke ich hier auf dieses Symbol, aktuelle Position und Zoomstufe speichern. Dann versuche ich das Ganze noch einmal, außer privater Tab. Ich öffne die Seite und man sieht jetzt, hier wird die Ansicht so gestartet, wie ich sie auch eingestellt habe. Hier steht auch dieses Stiftsymbol zur Verfügung, das heißt, ich kann hier diese Karte bearbeiten und dann zum Beispiel diesen Marker setzen über die Suche oder ich kann hier eigene Marker setzen. Je nach Arbeitsauftrag können die Schüler also hier bestimmte Infopunkte setzen, sie können Kartierungen vornehmen, dazu stehen auch noch andere Werkzeuge zur Verfügung. Ich kann hier eine Fläche zum Beispiel zeichnen, also Flächenbestimmungen lassen, machen lassen oder auch äh, Linien zeichnen, also je nachdem, was eben hier der Arbeitsauftrag ist. Ich könnte hier drüben auch zum Beispiel hier Entfernungen messen lassen, also ganz viele verschiedene Werkzeuge habe ich hier zur Verfügung. Also sehr, sehr viele Möglichkeiten, gerade für geografische oder auch historische Unterrichtsinhalte. Diese Erstellten Formen und Marker, die kann ich auch noch bearbeiten, zum Beispiel über die Formeigenschaften kann ich eine Farbe festlegen. Ich kann zum Beispiel auch ein Symbol hinzufügen und zwar ein Bildzeichensymbol. Da sind hier schon einige vorgegeben. Oder ich füge ein eigenes hinzu. Ja, die Schüler können dann nach und nach diese Karte füllen, je nach Arbeitsauftrag. Und ja, jetzt will ich das Ganze noch in MEBIS einbinden, dass es da gleich aufgerufen wird und dann auch mit einem Arbeitsauftrag versehen wird. Ich gehe jetzt nicht über das Teilmenü hier links, sondern ich kopiere die Adresse aus der Adresszeile vom Browser raus. Und in MEBIS mache ich das jetzt ganz einfach, und zwar lege ich einen Link an. Ich füge hier die Adresse ein, vergeben Namen. Gebe hier bei Beschreibung ähm, einmal nochmal den Link an, und zwar als Vollbild-Link, damit die Schüler das Ganze dann als Vollbild öffnen können, beziehungsweise als äh, neues Fenster öffnen können. Oh, und dann kann ich hier Erklärungen eintragen. Ich kann eine Audiobeschreibung beschreibung machen, ein Video einfügen, Arbeitsanweisungen... Also alles, was die Schüler dann noch brauchen. Und wähle bei Darstellung dann Einbetten aus und gehe auf Speichern und Anzeigen. Als Ergebnis haben die Schüler dann die Karte hier in der Ansicht. Zur Bearbeitung müssen sie dann allerdings den Vollbildlink öffnen. Aber hier direkt unter der Karte haben sie dann die Möglichkeit, die Erklärungen zu lesen, die Arbeitsanweisungen. Und dann ist alles an einem Ort und wenn die Karte fertig ist, dann ist sie auch hier direkt in MEBIS eingebunden.